Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Hallo! Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Heute mit einer neuen Folge von Koch, so wie es schmeckt. Mm. Isa ist wieder bei mir, zum Hi. Glück. Denn sonst würde ich es nicht schaffen zu kochen, weil ich bin einfach. Na doch, würde ich schon. Es, äh, ja, ja. es ist gelogen. Es ist nur eine Mitleidsnummer heute äh, ich, ich, Ja, genau. Es ist nur eine Mitleidsnummer, ah. damit Isa sich äh, schön von uns gebraucht fühlt und so weiter. Wir wollen ja. sie aufbauen und erheben. Ja. Und ja, damit ich mich nicht ganz so nutzlos vollkommen nehme. Genau. Ja, ja. Und deswegen äh, machen wir jetzt den zweiten Teil unseres heutigen Kochvideos. Ja. So. Und zwar jetzt Kartoffelbrei. Oh, lecker. Ja, auf jeden Fall. Und Isa, da es unser zweites Video heute ist, erst einmal mit unseren schönen Gläsern. Schau, wie hübsch. Ja, schau wie hübsch. Post. Prost. Prost. Oh ja. Yeah. Oh Gott, ja. Yeah. Tomatensaft. Mm. Wenn ihr die nicht kennt, den gibt es schon gewürzt mit Meersalz. Ist sehr gut. Oh ja, wirklich. Ohne Meersalz schmeckt er nicht so gut. Wir ja, haben sollten mal ein bisschen nachsalzen. Aber wenn ihr Meersalz habt, dann könnt ihr dort Pfeffer oder Tabasco reintun oder beides und dann ist es richtig gut. Mm -hmm. Ich habe bei uns bereits Pfeffer untergerührt. Ja, das schmeckt man sehr, sehr fein. Und daher äh, sind wir glückliche Wesenheiten. Okay. So, und jetzt fangen wir tatsächlich an mit dem Kartoffelbrei. Okay. Und zwar brauchen wir erst einmal Butter. Mhm. Die werden wir hier vorne auf unserer Kochplatte, Ja. die ihr leider nicht so ganz sehen könnt, aber das ist leider auch nicht anders möglich bei uns momentan, ähm, erhitzen. So. Mhm. Eingeschaltet. Und dann... Na? <lacht> Aha. Jetzt. Äh so. Wir haben hier übrigens etwas ganz Tolles, nämlich eine Platte. Mhm. Und diese Platte hier ist eine Pips-Platte für die Induktionsplatten. Ah ja. Wenn ihr drauf kommt, gibt es nicht mehr und man kann es erhitzen. Und das Gerät, das man draufstellt, muss kein Induktionsgeeignetes Gerät sein. Es kann auch jedes andere sein. Cool. So. Ein Holzlöffel zum Umrühren mhm. legen wir hier hin. Und dann haben wir hier vorne Butter die wir für den Kartoffelbrei brauchen, und ja. die werden wir da drin schmelzen. Und zwar nehmen wir ungefähr die Hälfte von dieser Butter. Was denkst du, wie viele Gramm sind das? Ich habe keine Ahnung. Schwer also zu sagen. etwa so einen Klumpen ja. butter tun wir hier oben rein und lassen da drin schön vor sich hin schmelzen. So. Der wird dann ein bisschen angeröstet und das gibt dem Ganzen ein schönes Röstaroma. Mhm. Sehr gut. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ja. Was kommt als nächstes? Ja, sie macht komische Geräusche. Das stimmt. Es hm. ist das erste Mal, dass ich sie seit vielen Jahren in Betrieb habe, beziehungsweise das zweite Mal heute Morgen hat sie noch funktioniert. Okay. Da hat sie die Geräusche aber auch nicht gemacht, erstaunlicherweise. Ja, aber gut, seit, aber sie seit ich hier bin. Wird auf jeden die, Fall warm. Ja, passieren viele Dinge. Sie wird auf jeden Fall warm und schmilzt dahin. Man kann die Butter ein bisschen darauf verteilen. Ja, voll. Wenn sie nicht auf einer Stelle nur rumdienst, seht ihr leider nicht. Oder doch, seht ihr ein bisschen, sehr gut. Sehr gut. Sieht, ja. ja, und es fehlt ein Kameramann, wir sollten uns einen kaufen. Ja. Wo gibt es Kameraleute zu kaufen? Falls ihr irgendwie was wisst, sagt Bescheid. Ja, dann wir suchen Sponsoren, falls ihr was wisst, sagt Bescheid. Genau. Warum nicht? So ja, dann gönne ich mir noch mal einen kleinen Schluck. Sehr gute Idee. So, und während diese Butter da vorne vor sich hin äh, brutzelt, Mhm. Dann gehen wir zu unseren Kartoffeln über, ja. die wir hier vorhin schon aufgeschnitten haben im anderen Video. Ja, mit dieser wunderbaren Schere. Mit dieser wundervollen Schere, die wir haben, ja. So, mhm. So, gehen wir mal hier. Das hier sind tatsächlich, ähm, nur zwei Kilo Speisekartoffeln, medikkochend. kochend. Steht mehlekkochend da auch dabei ist, ja, die wichtig. Sorte. Ähm, die Sorte Echte Österreicher. Okay, das hilft nicht sehr viel, aber gut. Medikkochend kochend Speisekartoffeln, aber Gütesiegel. Sehr schön. Du wolltest was sagen. Größe: äh, 35 bis äh, 65 mm. Ah, ja. Interessante Norm, ja? Für Püree, Teige, Ursprung Österreich, Klasse 1 Speisekartoffeln. Alles klar. Ne? Ja, ja, ja, ja. Gut. Also, jetzt wisst ihr, was wir für Kartoffeln gekauft haben. Yes. Ich habe einfach mehlig kochende Kartoffeln genommen. Äh, ja. So, Isa, du Ach. hast hier einen Kartoffelsparschäler. Boah. Du kannst dann umgehen, nehme ich an. Ich mache sowas immer mit dem Messer, aber ja, ich denke, das geht Ich, ich habe hier auch einen. Und jetzt fangen wir mal an, hier die Kartoffeln zu schälen für euch. Jo. Man nimmt die Kartoffeln einfach, ne, und dann schäle man drauf los. So. Ah, ich bin es nicht gewohnt, aber es klappt, schau. Sehr schön. So, Nachdem wir geschnitten haben, äh, geschält haben, schneiden wir sie einmal äh, längs. Und dann noch einmal halbieren. So, dass wir so eine Viertel Kartoffel dann haben. So, und wir haben was ganz Geiles, was euch alle umhauen wird. Oh je, hoffentlich hat es mich nicht um. So, ja, dann legen wir das mal hier hin. Hier, und zwar einen Topf, in dem wir bereits Wasser getan haben. Und hier, das Wasser. So, ja. Wassertopf. Wow. So, da tun wir jetzt erst einmal die Kartoffeln, die wir geschält haben, hinein. Mhm. Je kleiner ihr sie macht, desto schneller sind sie gekocht. Klar. Versteht sich. Aber ich finde einfach, eine Kartoffel zu vierteln ist eine sehr gute Sache. Soll ich den auch gleich schneiden? Was, wenn du möchtest, ja. Dann mache ich das doch auch gleich. Ich dachte mir, ich schäle mal ein bisschen. Weil ich brauche da scheinbar etwas länger gesagt, ich bin es gewohnt, mit dem Messer zu schälen. Passt ja. dann auch ziemlich gut an der Kartoffel. Da sind auch ein paar Dings dran, das machen weg okay. hier. Thank you. wir cool. schon hin. Kann ah. ah. ja, nicht die Kartoffel durch die Gegend werfen, das mögen wir nicht so gerne. Das stimmt. Und mein Hund steht schon wieder nur ein Wein herum. Ja, der hat geklappt, es gibt was, ja. Ja, ja, der hat es gibt was. Aber es gibt nichts für dich, Nico, also kannst du gehen. Genau, bitte. Ja, normalerweise hat der Hund nichts, der Hund nichts in der Küche zu suchen, aber da das hier ja nicht seine, unsere Küche ist, gerade so unser Wohnzimmer, äh, würde das wohl kaum verstehen und deswegen, ja, egal. Genau. Davon bleiben. So. Dann, ja. So, ja, die Butter brutzt schon vorne vor sich hin. Ja. Die rühre ich jetzt mal ein bisschen hier um. Mhm. mhm. Ja, die ist auch fertig jetzt, die Butter. Okay. Schalten wir aus. Und stellen hier die Butter, seht ihr sie? Die ist schön braun geworden. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Hier, so, hier schön braun. Hier kippen wir später in die Kartoffeln hinein, mhm. so stelle es aber erst einmal hier ab. Ah ja. So. Die Platz ist auch ziemlich warm geworden hier. Die können wir auch beiseite stellen, erst einmal. Auch auf eine Unterlage natürlich, die nicht brennen kann. Ja, das ist wichtig. Dann, ich hab's es ausgeschaltet. Die ist ausgeschaltet? schon. Hm, warum tut sie noch? Ah, die kühlt ab. Yes. Ach, okay. Das ist ja laut oder kühlt. Aha. Ja, man sieht hier wegen dem Licht nicht so dieses, dieses leichte Leuchten vom Powerknopf. Ich dachte ich jetzt vergessen, sie auszuschalten. Yes. Was aber ja egal ist, jetzt yes. yes ist sie aus. Sehr schön. Ja. Jetzt haben wir auch wieder weniger Lärm hier. Genau. Den brauchen sie momentan auch gar nicht. Denn alles, was wir gerade brauchen, sind unsere Schäler, Messer und Kartoffeln. Genau. Der man hat schon zwischen. Zücheln? Ja, eben ist das Wasser von den Kartoffeln auf die Platte gespritzt drüben, die ist nämlich knallheiß. Ja. Und daher, äh, ja. Ich muss mich wieder hinsetzen, ich hab's vergessen, es tut mir leid. Setz dich. Ja. Aber da komme ich leider nicht an die Dings hinten dran, aber ja. Hm. Das macht ja nichts. Wollen wir es austauschen? Was? Das äh, Töpfchen mit dem Wasser mit dem Schalenbecherchen. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Schalenbecherchen brauchen wir auch noch. Dann äh, habe ich da das Problem später. Stimmt. So, deswegen lege ich eher die Kartoffeln hier erstmal drüben hin bei mhm. dir. Die ja, genau. Gute Idee. Und dann können wir die später da rein. Mhm. So. Gute Idee. Theoretisch brauchen wir auch nicht alle Kartoffeln machen, aber wir haben uns gesagt, wir wollen viel Kartoffelbrei haben, damit wir für mhm. morgen noch was haben. Unbedingt. Die kann man am nächsten Tag auch noch gut aufwärmen wieder. Sollte man aber dann äh, auf einem Herd machen, dabei umrühren und immer mal wieder ein bisschen Milch dazugeben, mhm. damit äh, der nicht anbrennt unten und, und äh, weiterhin fluffig bleibt und nicht zu einer komischen, zähfließende Masse wird. Das wäre schade. Das wäre wirklich schade. Vor allem, wenn man sich so viel Mühe macht. Na, das geht halbwegs so. Spritzt nur ein bisschen. Aber das interessiert uns ja nicht weiter. So, die kleinen Kartoffeln kann man dann wirklich nur halbieren. Das reicht. Wisst ihr, ja, dass das so geht? Ja, ja, ja. ja. Ich bin ja groß, lang. Das stimmt. Breit, dick, fett. Ach was. Da wirst du mir keine Konkurrenz machen, mein Freund. Ich bemühe mich auch nicht. Das, das ist ein ich. Konkurrenzkampf, den du gerne gewinnen darfst. Danke. Ich habe ja auch mit meiner Großmutter damals gespielt, weil sie am weitesten aus dem Fenster lehnen kann. Ich habe sie gewinnen lassen. Mhm. Ich wollte, dass sie wenigstens etwas Schönes in ihrem Leben hatte und das war dieser Sieg. Ne? Also, Ach so, als letztes ja. Geschenk. Ja. Weil ich äh, habe sie ja schon sehr gemocht. Ne? Ah. Ich wusste zwar nie so richtig, was ich mit ihr reden soll, aber ich habe sie schon sehr gemocht. <lacht> und meistens haben wir uns am Ende über Kochen unterhalten. Na schau. Und das konnte sie wirklich gut. Das ist ein schönes Thema für Großmütter. Ja. Meine konnte das auch gut, meine ist mehr auf Backen versiert gewesen. Meine Oma hat ja auch alles eingemacht, was es zum Einmachen gab, also wirklich okay, alles. Okay, cool. Hat auf dem Markt sich alles gekauft, selber eingemacht, da bist du wie es was drin ist, meinte sie. Ja, ist ich, shirt Ja. Vor allem, du kannst es so machen mit der Lage dann, wie es dir schmeckt. ja naja, und das Schöne ist ja, sie hat ja auch jeden da von den Leuten mit Namen gekannt. Okay. Also zumindest von denen, die öfter auf dem Markt waren. Das ist großartig. Ich kenne davon niemandem. Nein, ich auch nicht. Das ist gut. Ja, also, ja, Aber schön ist ja, sie hat ja in Celle gelebt und äh, vom Kirchturm in Zelle aus kann man die Nordsee sehen. Tatsächlich. Ja. Direkt auf der anderen Straßenseite See. Da kannst du die besten Füllbrötchen in der Stadt kaufen. Witzig. <lacht> ja. Super für ein Restaurant, also in Zelle zumindest. Okay. Da machen die es noch ordentlich, nicht so wie hier in Wien. Dass du ganz das komische Sachen kriegst. Okay. <lacht> Ich habe hier noch keine Fischbrötchen versucht. Das soll so machen. Okay. Schade tut es nicht. Aber wenn du bei denen bestellst, kriegst du meistens was Falsches geliefert. Ah ja. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Seltsam. ist eltsam. Ja, ja, ist es mit hm. So, und weiter geht's. Achso, ich muss mich wieder setzen. Ja, ich das vergesse ich immer. Ja. Es tut mir leid. Äh, aber ihr braucht mein Gesicht eh nicht sehen. Nee. Es hm, ist wichtiger, okay. dass meine Hände tun. Ja. Stimmt. Die Hände sind richtiger. Ich hab's nochmal deine Kochhände. Ja. So. Nimm doch lieber die etwas größeren von denen raus, statt die ganz kleinen, Isa. Ich nehme, was ich erwische. Also. Weil es sind auch ein paar größere da. Das stimmt. Wie kleiner hast du, glaube ich, größere Probleme. Ja, allgemein, wie gesagt, ich mache das auch nicht mit diesem Ding. Das die solltest du machen. Ja, übrigens, das, was ich eben gehört habe, war mein Hund. Yay. Ab und zu hört man ihn mal. Er hält sich nicht dran, dass ich gesagt habe, er soll während des Videos schweigen. Das ist aber auch tragisch, gell? Ja, ja, ja ich finde das voll gemein von ihm. So, mhm. also echt so richtig so gemein. so. Und ihr seht, wir schälen noch immer die Kartoffeln. Ja, Aber der Einspurt ist nicht mehr viele. Nähert sich da, wird zwei Kilo Kartoffeln innerhalb der Eile geschält, geschält. Ja, und so und Dann schaue ich mir hin jeden Kartoffel aussuchen. Übrigens, benutzen wir hier wunderbare Strahlen. Ähm, meiner ist von Tupperware und Isas ist von ich weiß nicht was. Hauptsache, er schämt. Das Schöne ist bei diesem Tupperware-Teil, der hat sich so meine Hand mittlerweile im Laufe der letzten Jahre angepasst. Ja? Dass andere Leute mit dem überhaupt nicht mehr schälen können. Ich weiß nicht mal, das warum, ich. aber viele Leute können nicht mehr mit meiner Hand halten. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Hat lässt jemanden da, der wollte hier auch kochen. Der hat es nicht hinbekommen, durch die Hand zu nehmen. Oh, du hast hier gerade Kartoffeln geworfen Echt? Oh nein. nein so Kartoffelschale, nicht Kartoffelschale. Okay, da immerhin. Kartoffelschale, so zwei sind noch da. So. Die rollt gerade davon. So, die letzte Kartoffel aus dem Netz geholt. Auch eine Mini-Kartoffel. So, das jetzt erstmal weg. Brauchen wir gerade nicht. Oh. Ja, aus Kartoffelschalen kann man übrigens auch tolle Sachen machen und sie sind auch sehr gut als Dünger geeignet, wenn man selbst kompostieren kann. Okay. Kann man die da rein tun, weil sie feucht sind, den anderen Kompost sehr gut tun. Und wenn man junge Kartoffeln hat, kann man sie auch auskochen, die Schale, und kann dann daraus auch noch äh, andere tolle Sachen machen, wie zum Beispiel eine Kartoffelsuppe. Okay, so. Und der Schale sind ja sehr viele Vitamine. Mhm. Und deswegen nimmt man ja auch Sparschäler, weil die am wenigsten weg tun. Oder man kocht die Kartoffeln mit Schale. Und schält sie dann. Und schält sie dann. Das ist eigentlich meistens meine Methode. Und das mache ich nicht bei Kartoffelbei. Ich schon. Oder wenn ich halbe Kartoffeln habe, die ich haben will. Okay, gut. Das finde ich da etwas sinnfrei, weil es so einfach schneller geht. Ja. So, das war's dann mit den Kartoffeln. Oh. Kartoffeln haben wir geschält, so, ich müssen wir noch die Schalen Super. wieder reinschmeißen. So, und währenddessen gehe ich mal kurz um den Tisch herum ja. und schweige. Und schweige. Äh, Isa erzählt euch mal, dass wir jetzt das Wasser gleich salzen werden. Ja. Weil es wäre schon ganz gut, wenn man Wasser salzt, bevor man Kartoffeln kocht, weil das bleibt dann auch in den Kartoffeln. Ein bisschen verankert und hilft ein bisschen beim Versch Verschmack Leicht. Geschmack verstärken. Ich hoffe, es ist sehr voll geworden. Hier, auch mit dem Wasser? Ja, wirklich. So. Eingeschaltet. Eingeschaltet. nochmal. Nein? Nein. Jetzt. Okay, na zehn zu viel. Acht. Okay. Wir ja, machen oh. Acht. Und wir sehen uns vermutlich wieder, wenn sie gekocht sind, ne? Das ist alles Salz kocht natürlich auch. Natürlich, genau. Wie viel nimmst du? Etwa einen Teelöffel. Etwa einen Teelöffel. Okay. Das hier ist ja hier, da kommt das hier raus. So. Mhm. So. Natürlich hört ihr mir wahrscheinlich schlecht, aber... Ja. Gleich hört ihr mich da wieder richtig Deckel drauf und... und ich es kocht nicht über. Ja, das werden wir sehen. So genau. Koch, ich eigentlich nie. Ich habe das auch noch nie gemacht. Obwohl, ja, ja, doch. Ich bin sehr gespannt, was jetzt da draußen wird. Ja, hm? vor einiger da Zeit habe ich es mal gebraucht. Tom. Da habe ich Gummibärchen gemacht. Gummibärchen? Ja, Danke schön. Gummibärchen machen Bärensaft so süß. So süß. <lacht> sehr <So. lacht> wie so, ich baue es doch mal hin. Hier die noch Kartonstückchen rum, die mhm. gegengeflogen sind. Ich danke dir. So, ja. Wir machen unsere Arbeitsfläche natürlich nach dem Benutzen immer wieder gleich sauber. Genau. Versteht sich, so gut es geht zumindest. Ohne Wasser und so weiter, das wir hier nicht haben gerade. Yep. Das machen wir später in der Küche mit Wasser. Genau. Die Schäler werden dann mit Wasser einfach nur abgespült. Okay. Und dann geht das auch, theoretisch. Alles klar. So. Ja, was brauchen wir für den Kartoffelbrei später noch? Wir brauchen einen Schuss Ketchup. Okay. Da ist gleich Süße mit drin. Also, was man nicht nachzuckern muss, so ähnliches. Und er gibt auch ein Licht rote Farbe da rein, was ich persönlich recht angenehm finde. Man braucht natürlich Milch. Mhm. Wir haben da äh, frische Vollmilch genommen für. Ja. Ähm, wir haben getrocknete Petersilie. Man kann natürlich auch frische nehmen. Aber in dem Fall finde ich getrocknete einfach besser. Ja. Weil die ähm, sehr geschmacksintensiv in diesem Fall dann ist. Mhm. Denn sie verbreitet sich da drin und Pfeffer braucht man natürlich. Ja, okay, klar. Manche tun Muskel rein. Tun wir das auch? Tun wir auch. Ich habe eine ja. Muskatemühle. Muskat. Ja, mit der kann man das Muskat einfach malen und dann dort hinein tun und natürlich kommt am Ende auch noch dann äh, die Butter mit dazu. Okay, das ist so. mal... Salzen muss man wahrscheinlich nicht mehr, das hat man eben schon getan. Mhm. Könnte aber sein, dass man trotzdem nachsalzen muss. Muss man probieren. Das ist mal ein Kartoffelbrei, der ganz anders ist. Bin gespannt. Und durch das Braten der Butter wird sie übrigens leicht nussig. Sehr fein. Und deswegen hat sie dann ein bisschen mehr Geschmack und Nachher müssen wir hier auf jeden Fall ordentlich putzen. Ja. Weil unsere so Oberflächen alle ein bisschen mit äh, Fett gekleckert sind. Das stimmt. Aber das ja, kommt dann auch. Aber da die jetzt Fett... festgemacht sind mit diesen tollen Klammern, und dürfte das nicht so schwer sein wie letztes Mal. Ja, ihr erinnert euch. Genau. Und das war nicht so lustig. Nein. Gut. Dann machen um drei auf vier gute Gegend, was auch gerade hat. Und versteckt sich in einem Greenscreen. <lacht> Eigentlich ist dort sein dritter Platz, also er hat hier im Wohnzimmer drei Plätze. Oh, der läuft schon wieder vor. Na, was ist Nico? Wo ist dein Problem, mein Schatzi? Vielleicht ist das Stange fertig. Ja, oder, äh, ich weiß auch nicht. Mhm. Er hat jedenfalls eine Stange bekommen, bevor wir angefangen haben. Mhm. Vielleicht will er mir auch einfach zeigen, wie toll er ist und wie gut er das äh, alles macht. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> es wird sich zeigen. Genau. Ja, was kann man denn über Butter noch sagen? Und da wird das Milch gemacht. Cool. Und ja. woraus kommt Milch? Aus der Kuh. Ich das aus dem Tetrapack? Na, das glauben so manche Kinder, ja. Das ist meine Nichte, meine na, Cousine meinte, sie geht die, die, die lila Kuh melken, wenn sie Milch braucht. Sie braucht doch keine, keine normale Kuh, die ist, die ist ja nichts. Das ist wahr, ja. Die lila Kuh von Milka ist die ultimative ähm, Schokoladenkuh. Genau, da kommt nur gar, gar Milch raus. Angeblich, ne? Ja, oh. und Schokoladenstücke. Und Schokolade. Oh. okay. Zum Glück keine Schokoladentafeln, das könnte richtig schmerzhaft sein. Au. ja. Ja. Ja. Genau. Was ist? Ich habe mich gerade selbst abgeschossen, weil sie Blödsinn. Das ist gut. Ja, ähm, sowas kann auch mal passieren. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm, die Messer, äh, das eine tue ich in die Spülmaschine, das andere nicht. Welches nicht? Das Keramikmesser tue ich da nicht rein, das wasche ich so ab, okay. weil dort es sehr gut abgeht. Mhm. Der Schmodder von den Kartoffeln, also die Stärke. Ja. Und Das äh, Metallmesser das nur Keramik beschichtet, ist tue ich in die Spülmaschine rein, weil erstens ist das bisher noch nicht stumpf geworden, ich habe es seit elf Jahren. Mhm. Zweitens ähm, ist es sehr schön bei dem Messer, dass in der wirklich sauber wird. Sehr gut. Und wenn ich es mit der Hand abwasche, habe ich danach irgendwie so einen in Scheiben geschnittenen Schwamm. Ah. <lacht> und das äh, denke ich immer jedes Mal, es könnte auch meine Finger treffen und das muss ja nun nicht sein. Das stimmt. Ja. Und ansonsten bin ich gerade sehr gespannt, wie das mit den Kartoffeln weitergeht, weil der Ingressionsofen arbeitet gut. Man hört auch schon, das Wasser bewegt sich. Ja, ich hoffe es kocht nicht über. Wenn doch, gibt es einen Rat dafür, wie man das verhindern kann. Wie macht man Denn, das? Ja, man nimmt einfach so ein Holz. Aha. Ja. So, Für den hier. Achso, wie diesen hier. Ja. Ne? Also den Holzkochlöffel und mhm. den tut man unter den Rand von dem Deckel, dass der Deckel ein bisschen oben ist. So ist der Druck nicht so stark und es kocht nicht so über. Ah ja. Wie gesagt, wir haben noch nicht auf dem Induktion gekocht. Äh, Kartoffelbrei schon mal gar nicht. Bisher habe ich nur auf der Induktion gebraten. Ja. Und da sieht man, wann es fertig ist. Äh. Ja, klar. Ich weiß nur, dass man die Platte von dem Induktionsherd nicht berühren darf, wenn er an ist. Das sollte man nicht. Steht auch bei der zum Glück sicherheitshalber noch drauf. Finger weg, heiß. Ja. Finde ich sehr schön. Ähm, hat was. Hat was. Ist auch ein schönes Symbol mit einer Hand, die durchgestrichen ist da. Also, <lacht> ja. Genau. So, dann schauen wir doch mal nach. Schauen wir doch mal nach. Wie sieht denn das Wasser hier aus? Das Wasser kommt noch nicht. Es ist nur warm. Es ist warm. wir so, können wir da jetzt halt noch ein wenig warten. Genau. Das natürlich ist natürlich eine Überbrückungszeit, die wir ähm, ja, einfach haben, an der wir nichts ändern können. Genau. genau. Und deswegen würde ich einfach sagen, machen wir so schnell das Video Schluss genau. und nehmen dann, wenn es fertig ist, weiter auf. Ganz Denn genau. Im Grunde genommen haben wir auch nichts zu sagen, ja. bis auf doch cool. Unsere Kochmützen, meine ist ein bisschen eingefallen. Isas steht gut hoch, meine ist leider eingedetscht. Ja. Das liegt aber daran, dass ich äh, dauernd gegen irgendwelche Sachen gegenlaufe. Ja gut, wenn man so groß ist, klar. Ja, und die Schürzen hier natürlich auch sehr stylisch. Ja, genau. Unsere Schürzen mhm. sind das Beste überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, was draufsteht bei unseren Schürzen. Die haben wir uns gegönnt. Ja, voll und hübsch. dann machen wir dann Haare weg. Haare? Ach so, ja. Damit ich das richtig lesen kann. So Könnt ihr es lesen? Die ich es gegönnt, nur für euch. Mein Kopf ist wieder nur zur Hälfte da. Uh, du bist voll der Halbkopf. Aber ihr könnt zumindest meinen Mund sehen, wie ich... Also jetzt bin ich zu voller Größe aufgerichtet gerade. und oh, da seht ihr mal den Unterschied. <lacht> und da seht ihr, wie gut ich äh, zu sehen bin in diesem Video, wenn ich stehe. Ja. Also, wenn ich richtig stehe. Ja. Äh, von daher sitze ich, wie gesagt. Das, das hat nichts damit zu tun, dass ich Isa keinen Sitzplatz gönne. Nein, das ist einfach... Wir wollen ja, dass ihr den Tisch auch sehen könnt. Und das ist so einfach die beste Lösung. Genau. Mit unserem so Raum, die wir hier haben, ja. Und dafür, dass uns ein Kameramann leider fehlt. Ja, vielleicht, wie gesagt, falls ihr wisst, wo man die kaufen kann. Oder wo sie wachsen. Genau, ernten könnte man die sicher auch gut. Möglich. Möglich. Sehr gut. In diesem dann. Sinne machen wir erstmal Pause und genau. äh, wir sehen uns nach der Werbepause. Bis dann. Tschüss. Hello. Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Kartoffelbrei-Videos. Äh, es dampft vor sich hin. Mm -hmm. Und ich werde jetzt einmal die Kartoffeln testen. Oh ja, ich so. gehe ein bisschen auf die Seite. Jawohl. Ja. So, stellen wir uns mal hier rüber. Mm -hmm. Der Topf ist heiß, wie ihr sehen könnt. So dampf, dampf schön. Dampf, Dampf. So. So. Hier, wie gesagt, damit sie überkocht, habe ich den drin gehabt hier. Es ist nicht übergekocht. Nur ein wenig gespritzt. So, und dann testen wir und wir stellen fest, die Kartoffeln brechen gut durch. Ja, es ist gut gegangen, passt alles. Und wir können jetzt weitermachen. Mhm. Also, wir machen weiter, indem wir erst einmal einen Schwenker von dem netten von der netten Milch hier ja. hinein tun. Die jetzt die blöden Deckel bekommen haben, die ich völlig zum Ja, ja die macht die auch immer kaputt. Die sind nix, die Teige. So. Wie viel in etwa gibst du rein, schätzungsweise? Um, eine halbe Tasse war das jetzt erst einmal. Okay. Und dann nehme ich den Kartoffelstampfer. Ja. Und fange an, erst einmal ein bisschen klein zu stampfen. Stehen, dafür dann. muss ich natürlich wieder aufstehen. Tut mhm. mir leid, ihr Lieben. Ähm, das ist nun mal so. Mhm. Entweder wollt ihr gestampfte Kartoffel haben für den Kartoffelbrei oder eben nicht. In dem Fall nehme ich den Kartoffelbrei. Ja. Sieht wunderbar aus. Besser vorbei als äh, äh, ne? So. Auf jeden Fall stampfelt ihn. Und zwar erstmal nur auf einer Seite. Okay. Weil die Kartoffeln immer nach und nach dann dazu fallen. Und wenn sie nicht fallen, kann man sie sich dazu holen. Ja klar, das macht Sinn. Das mhm. passiert es eben, dass die... immer wieder hier näher ranrutschen. Das ist mein Hund übrigens im Hintergrund, falls ihr es hört. Das sind nicht wir. Nein. Mein Hund spielt wieder mal ersticken am Stein. Mhm. Jetzt halt das schlimme Wort gesagt. Oh. Mhm. Ihr seht, mit der Zeit wird das dann richtig hier, also ne, hier. Also ja. man, man merkt schon, also mit den Mehlingen geht das schon deutlich schneller. Ja. ja, übrigens wenn ihr zu viel Wasser drin habt bei den Kartoffeln, wenn ihr sie gekocht habt, könnt ihr das Wasser natürlich abgießen, einfach. Genau. Wenn ihr kein Wasser drin haben wollt bei dem Kartoffelbrei, könnt ihr sie natürlich auch einfach abgießen. Yes. Wichtig ist beim Stampfen, dass ihr nochmal am Rand alles abstampft. Okay. Dort am Rand sich meistens noch mal eine Kartoffel verdeckt halt. mhm. So. Dann habt ihr es so und könnt ihr noch ein bisschen Milch dazu tun wieder. Mhm. So. Dann kommt dort rein ein Spritzer von diesem netten Ketchup. Interessant. So, ein großzügiger Spritzer. Könnte man als Notfall ja, das im Notfall-Esslöffel beschreiben, ne? Ja. Falls ihr die Dosierung Etwa braucht. Esslöffel, ja. Mhm. Und dann kommt hier rein Pfeffer. Mhm. Je nachdem, wie ihr es mögt. Ne? Genau, nach dem Leben. Ich, ich meinste noch ein bisschen mehr rein. Klar. Weil ich Pfeffer mag. Mhm. So. Und dann haben wir, wie gesagt, hier die getrocknete Petersilie. Oh ja. Da kommen etwa zwei Teelöffel rein. Sehr gut. Oder drei. Das ist wahrscheinlich drei Teelöffel gehäufte. Ja. Ich habe es einfach leer gemacht. Und wichtig für uns jedenfalls ist es mhm. Muskat. Okay. Da drehe ich dann einfach mal ein paar Mal hier rum und schmale dieses. Muskat da rein. Mhm. Ich habe festgestellt, die Muskatmühle ist besser als ähm, hier äh, die Muskatreibe, weil die Reibe mit der Zeit einfach durchbiegt. Okay. Und ganz wichtig natürlich ist zum Schluss, dass wir hier, hier kommst du hin? Die, ja, die Butter drauf tun. Mhm. So, seht ihr seht, die schmilzt und natürlich tut da noch ein Stück Butter mit rein, dass ich dann einfach hier drauf getan habe, weil ich für den Platz schaffen wollte. So, mhm. Mhm. Mhm. das können wir jetzt einfach mit so Löffelchen hier rauskratzen. Genau. Damit dann wirklich die Butter nicht verschwendet wird und alles an Butter hier auch wirklich rausgeht. Wahnsinn. Ja, das wird ein sehr peppiger Kartoffelbrei. Das denke ich mal. Wie gesagt, ich kenne da eigentlich eher den ganz sanften mit Milchkartoffeln. Butter. Ich schmeiß sogar manchmal Käse und Knoblauch rein, je nachdem. Ja, Käse kann man auch gerne tun, aber da haben wir hier keine Käse machen. Ja. Und genau. Knoblauch haben wir auch drin, weil ja in diesem Ketchup genau, Knoblauch okay. und Zwiebeln sind. Stimmt, das hast du ja erwähnt. So, springen ruhig ja mal. Ich gebe es rüber. So. Das kann bleiben. Das muss erstmal mitnehmen. Dann wird das Ganze hier wieder mit dem Stampfer weiter ferngestampft. Mhm. Damit trefft ihr auch noch die rechten Kartoffeln hier und macht sie auch noch platt. Voll. Wenn da sind. Muss ihr ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr spritzt. Mhm. Wenn ihr es dann gestampft habt, hier schlaft ja. ihn einfach ab von allen Seiten kurz. Und dann könnt ihr zur Hilfe dieses schöne Teil hier nehmen. Das ist ein Kochlöffel oder Esslöffel vielmehr. Ja. Und ja. dann könnt den Rest hier rauskratzen, mhm. den der hier in diesen Ecken verschanzt hat. Ja, ja und je nachdem, ob ihr, ob ihr mehr oder weniger Stückchen drin haben wollt von den Kartoffeln, klarerweise muss man halt dann vielleicht ein bisschen länger stampfen. Genau. Das ist dann nach eurem Belieben zwischendurch einfach ausprobieren, ob es euch schon gefällt. Genau, und dann nehme ich einfach die Würfel hier und rühre das durch. Mhm. Am besten unten anfangen zu rühren. Hoppala. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Milch. Deswegen tut ich man mein Milch nach und nach rein und kann eigentlich nie sagen, wie viel Milch man wirklich benötigt. Ja, das stimmt. Weil die Kartoffeln alle unterschiedlich ziehen. So, mhm. das wird schön verrührt hier. Ja. Man sieht auch sehr schön, wo man wo schon gehört hat, weil hier nämlich diese roten Streifen vom Ketchup durchgehen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein guter Indikator, um zu schauen, ob man es eh ordentlich durchmischt. Ja. Gar nicht blöd, yes. Und der Ketchup gibt das nicht so viel Geschmack da rein, dass es irgendwie äh, den Kartoffelbrei einen Abbruch gibt. Mhm. So. Der Kartoffelbrei ist fertig. Wow. Dir Fertig. Der ist wundervoll geworden. Für morgen noch. Ja. So. Den wird es zugedeckelt. Mhm. Und im Schild. <lacht> so. Und ja. nun kommen wir gleich zu dem nächsten und letzten Video, nämlich dem Soßenvideo. Yes. Mit dem hier war es das erste Mal. Mhm. Und deswegen möge die Kartoffel wachsen. Macht's gut, bis der nächste. Und tschüss. Was schön mit euch.